Also heute vielen, vielen Dank für eure Fragen. Ich habe ein paar Fragen ausgesucht, die sich um den Bereich Renovierung handeln. Und da wir gerade unser Kind also am Swimmingpool, renovieren oder renovieren lassen, habe ich mir gedacht, das ist eine Top-Gelegenheit, um euch etwas näher dieses Thema, das heißt also Renovierungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten, den Umgang mit, äh, mit Menschen hier in Paraguay ein bisschen näher bringen. Also, falls Interesse besteht, bleibt einfach dran, okay? Also wie schon erwähnt, äh es gibt natürlich die möglichkeiten direkt solche arbeiten auch kleine renovierungsarbeiten über architekten machen zu lassen nur das kostet meistens viel geld und lohnt sich auch nicht gute größere arbeit zum beispiel hausbau das auf jeden fall und darüber mache ich auch mal ein extra video sicherlich wo wir bei architekten bzw. bei unseren bekannten Architekten in asunción das sind. aber in diesem video diese kleine Renovierungsarbeit. Was ist wichtig? So oder so, bei sämtlichen Arbeiten müsst ihr im Prinzip, also einfach sagen: Pass mal auf, Jungs, meine ich die Handwerker. So, es ist das, das, das und das zu machen. Also eins, zwei, drei, vier Sachen sind zu machen. Was wollt ihr dafür haben? Und so funktioniert das meistens. Das heißt, man muss natürlich darauf schon achten, dass es also ziemlich genau die Sache beschrieben wird. Sonst es wird leicht etwas übersehen bzw. falsch verstanden, was natürlich sehr, sehr oft passiert, auch im Anfangsbereich, aber mir ja auch. Das heißt, also, es geht nicht um die, um die eigene Verständigung, ja? also die Sprache. Nein, nein, nein. Also die Handwerker, die verstehen das, was die verstehen wollen. Und natürlich du, als Auftraggeber, verstehst meistens die Sache ganz anders. So einfach sieht das aus hier. Haben wir die Pfosten und Kincho wird ein bisschen renoviert. <lacht> da bin ich da immer wieder fasziniert, wie es mit einfachen Mitteln geht. Sieht doch schon immer besser aus. Die ne? Juan Marmorotti. Aka, aka. Sieht ganz ordentlich aus. So. Ah. Die Sonne scheint so. Mach mal, das Dach fertig das wird schon in Ordnung sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. So ich zeige euch im Prinzip was aus der Renovierungsarbeit geworden ist. Also es waren im Prinzip drei Pfosten zu machen. Das war Nummer 1, dahinter seht ihr Nummer 2 und da wieder Nummer 3. Und hier im vorderen Bereich ist das vierte Pfosten. Die Arbeit in sich ist eigentlich ganz okay. Ich meine, man kann es natürlich auch alles besser machen. Aber der Dreck, was die Leute nachher hinterlassen, ist immens. Also man sitzt zumindest auf dem Boden, dass es also wirklich noch einen Tag Schruppearbeit geben wird. Ja, was man den Jungs logischerweise abziehen sollte. So, das ist also der Pfosten zum Swimmingpool hin und oben wird noch das Dach renoviert. Ich hoffe, ich könnte euch damit etwas helfen oder behilflich sein und eure Fragen beantworten. Also wie gesagt, die ganze Arbeit, die hat es ungefähr jetzt sage ich mal 100 Euro, 120 Euro gekostet, also was die Pfosten angeht und die Jungs waren nicht gerade komplett zufrieden. Das heißt also, man könnte sicherlich etwas mehr bezahlen. Wie auch immer. So, aber äh, ich denke, so einen kleinen Einblick habe ich euch damit gegeben. Wie gesagt, bei den nächsten Videos äh, sprechen wir sicherlich auch über Architekten, über, über die Verhandlungen mit Architekten, äh, wie man die Preise aushandeln sollte, worauf man achten sollte. Und sicherlich wird man auch, werde ich mich auch bemühen, mit den deutschen Handwerker auch vielleicht ein paar Interviews zu machen, um es zu erfahren, wie natürlich die hiesigen deutschen Handwerker hier arbeiten und vielleicht der eine oder andere wird selbstverständlich auch äh, einen Auftrag bekommen. Okay, also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Likes nach oben, abonnieren den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt, immer links die empfehlenswerten Videos aus unserem Kanal und Saludos, herzliche Grüße aus Paraguay, bei bedecktem Himmel, wie man sieht. Aber trotzdem schön warm. Okay, bis dann.